I don't know. to that's Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz herzliches Willkommen heute hier in Hockenheim. Porsche Cup Fix Setup. Und am Start steht heute wieder der Tommy. Ja, guten Tag, der Patrick ist auch dabei. <lacht> genau. Danke, das finde ich dir natürlich auch ganz herzlich. Und der Robert schreibt mir auch gerade noch, ähm, äh, dass er am Start ist. Ja, hier natürlich auch alles Gute noch, lieber äh, 27 Celsius. Ach was wir alle hier nett wieder zueinander, finde ich super. Wie schon gesagt, heute Porsche Cup, das erste Mal heute Hockenheimring, eine Premiere für uns. Wir haben 24 Fahrer am Start, die Stärke des Feldes beträgt 2198. The so Voice of iRacing, good luck. Und es werden heute Pff. ungefähr 15 Runden gefahren. So, ja, wird es sich sehr lohnen hier Qualifying zu fahren als Auto Nummer 23 von 24. Hm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Eine Qualifikation fahren, das lohnt sich immer, würde ich mal meinen. Vor allem kann man dann noch mal gucken, wie die Strecke beschaffen ist. Was ist mit dir, Patrick? Bist du am Start oder was machst du? Natürlich bin ich selbstverständlich wie immer vor Ort, um das dann hier zu kommentieren. Aber warte mal, mir fällt gerade ein, ich habe neulich im Chat gelesen, dass iRacing was laut ist. Das jetzt mal direkt hier ein bisschen, und äh, das jetzt hier. Oh, up, this video. Heute auch wieder zwei Fahrer aus dem Prognis Cup mit dabei. Da haben wir einmal den Markus Ehrenberg und Christian Hegewald. An der Stelle auch mal ganz liebe Grüße von uns. Tom und Totti starten ja gemeinsam sonntags im Porsche Prognis Cup und Tom montags im GT3 Cup. Das was steht hat. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob es was gebracht hat oder nicht. Und da startet der Tom auch schon in die Qualifikation. Wie immer zwei gezeitete Runden. Uah. Genau. Das hat's <lacht> gebracht. Zum Glück war das die Outlab, sonst wäre die Quali schon wieder hinüber. Ja, äh, Die Reifen verhalten sich in der Outlab sehr, sehr tückisch hier. Das neue Reifenmodell, ganz schön schwierig. Was ist das denn? Laps won't count until you reset to the pits. Was ist das denn jetzt hier? Muss ich zu the pits resetten? Wieso das denn? Weil ich mich einmal gedreht habe jetzt, oder was? Ich verstehe das alles nicht. Ist egal, ich versuche es nochmal. Und damit hätten wir die erste Quali-Runde vom Tommy absolviert. Siebter! Das klingt ja schon mal gar okay. nicht so schlecht. Eine 1:42, 1:20. Schauen wir mal, wo das ein Tommy hinbringt. Allerdings fehlen zur Spitze nach vorne schon fast zwei Sekunden. Das ist der Markus Ehrenberg, der fährt anderthalb Sekunden schneller wie du. Der Christian Hegewald ah. fährt ohne halbe Sekunde schneller wie du. Den hat es am, am Sonntag noch im Griff. was haben wir jetzt? 41, 3 Zehnter. Oh ja. Auto Stadt Nummer 23, da bist du schon mal 13. Position besser, wie sie sich einsortiert haben. <lacht> so, ich komme sofort wieder, Moment. Bis gleich, Kami. Und damit haben wir auch das Qualifying hinter uns gebracht. Die Ergebnisse sind oben eingeblendet. Uh, so, don't Drive drink. Heute gibt es hier Bionade Wie bitte? Oh, Was darfst du, das darfst du in Zukunft aber nicht mehr sagen? Ne? <lacht> ich muss niesen. In Zukunft gibt es noch keine Bionade mehr. <lacht> da gibt es eine Ottwacher vom Rennen. Oh, ich musste niesen. Gott sei Dank, ich habe noch mal schnell geschafft, das Kabel zu ziehen. So. Oh, sind wir schon wieder dabei. Das ist Rennzeit. Ich freue mich. Hoffentlich geht das alles gut. Das Gritting hat begonnen und die 24 Fahrer stellen sich auf. Der Kelvin, der sing sidu ist sogar in, auf der Pole-Position vor. Calvin, der Köln Bevers und Daniel Silva, 15. Den, den kenne ich. Dries Moji. S.F.P. 7. Auch ein wilder Name. Greenspot. Oder Oder Hegelwald Dreizehntel. Schneller. Theo Overhouse. Der Name sagt mir was. Und Ehrenberg eine Sekunde schneller. Eider, Eider, Eider, Eider, Arschbacken zusammen. Nein. So, was haben wir denn hier? Das passt soweit. So, und der Hegelwald Egen ist direkt Farf. vor mir. Ich blink den mal an hier. Eine gute Farbe. Ja, das äh, werde ich hoffentlich hinkriegen hier. Äh, äh, äh. Markus Ehrenberg startet von 4 Ja. Das Feld ist bereit und die Ampel dürfte jede Minute erscheinen. Und wir hoffen natürlich mal das allerbeste für einen Tommy. 15, 15, 15 Runden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jetzt aus don't, zwei don't, Leute aus. Don't. Die Stadtampel zeigt auf Grün, oh, ein ganz, ganz mieser Stadt vom Kelvin, sing sie der wird hier geschluckt, da gehen sie alle vorbei. Auch Markus Ehrenberg vorbeigegangen. Wo ist denn der Stadt völlig verpett? Von Daniel Silva in Führung gegangen Ach und dumm. hier fliegt der erste, oh, Markus Ehrenberg. Und er ist nicht der einzige. Ehrenberg, da super. Oje, oh, oh, oh, hier fliegen ja. so einige Autos. Die üblichen Verdächtigen. Genau, hallo Tati, hi. Mal wieder Massaker in der ersten Kurve. Oh, hier, schon, hier schon die Hälfte vom Feld, liegt schon hier in der die Nächsten. Achtung. Und da geht's gleich weiter, Eingang Parabolika. Zack, oh, volle Kanne. Ja. Auch Tommy musste weit gehen. Ich musste ausweichen und volle Kanne übers... Oh, die ganzen schönen Plätze, die ich gewonnen habe, sind alle wieder futsch, ey. Hier geht es ja ganz schön rund, die Unfälle müssen wir nach und nach uns mal anschauen. Da ist ja so viel passiert und hier geht's gleich weiter, der Nächste. Da liegen die Nächsten da hinten. Können bewer jetzt in Führung gegangen. Was war Valentino Rossi wieder. Und da liegt Riesmochi. Also was hier in der ersten Runde löst ist... Michele Daldosso oh, und Theo Überhaus. Aber ja, das ist Ja, die ist wollten halt zu dritt in die Kurve. Da hätte der Theo der hätte einfach nur ein bisschen, ein bisschen nachlassen sollen. So, was will denn ja. der da? Will der das überholen oder was? Und dann, Wenn links und rechts da, Auto und Dann ist. verliert er das Auto, rutscht nur ein bisschen weg so und haut dann den, den Außen weg da, ne? Ah, ja. Oh, da fliegt der nächste. In der ersten Runde hat sich das halbe Feld schon wieder eliminiert. Wir gucken uns den nächsten Unfall an. Da ist der Ehrenberg. Oh nein. Ah. Er hat sich selber Dolly weggedreht. Lasse. Ja ja. Markus Ehrenberg hat sich selber weggedreht. Oh, wie ärgerlich! Oh nein, dann kriegt er noch einen Ghost Kontext und komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, oh, oh, da kommen so, da kommen sie, da kommen sie noch mehr an. Also der scheint es wieder zu fangen, okay. Vorne Köhn-Bewers vor Daniel Silva und bis wenigstens wieder auf den Zehnten angekommen. Kelvin singen Sie, du. wir haben hier Dimitri Le Boucher und Sebastian Heise. Ah, ah da gibt ihm eine. Dimitri wollte überholen, hat den Sebastian erwischt. Karre ist abgeflogen, eingeschlafen Feierabend. Ja, Christian das so. auf Der sein Auto geschrottet hat. Man hat erzählt, dass P 6 sich irgendwie gelöffelt hat. Christian hier immer noch top dabei. Wahrscheinlich war das der vor und er hat jetzt. Ah nee, der, nee, nee, nee, der noch... ist, der, der ist vier Autos vor mir. Ich sehe den Christian. Ja, gerade. Ja, ich... Oh, Daniel Rodriguez Arisa. Zu schnell Genauso, in die Kurve. Ne? Nee, zu schnell aus der Kurve raus. Zu viel beschleunigt hier. Guck mal da, wie viele. So viel wie viele Bremsspuren hier sind. Das ist alles einfach dieselbe Kurve da. Ja. Kurve da. Und, äh, gerade ein bisschen spät gebremst Lorenz Bartel, ja auch Auto Nummer 1, der muss es doch eigentlich besser wissen, oder? Der muss es doch eigentlich besser wissen. So einen guten Kalt. Start hingelegt und dann schmeißt er in der dritten Kurve das Auto ja. weg. Hallo Melia. Oh, der ist dem voll hinten rein. Ach du Scheiße. Also warum? Warum fährt er dem da hinten rein? Der kann doch nicht hat Wir hat hatten wahrscheinlich gehofft, dass der oh. jetzt nach links oder rechts wegfährt. Kollege ja. geht aber ordentlich weiter vorne. Dries Mochi. Emoji heißt es. Emoji, ja. Und? Und der, der schmeißt die Kiste einfach weg. Der dreht sich ein. Uh, ja, zurzeit nicht Gas gegeben. Ja. Ja. Oh, das, das, ist alles noch, das ist alles noch erst zu ne? Ja, ja. Oh, der arme Markus Erdberg muss jetzt hier hinten. Von ganz hinten. Oh, und der Sebastian Heise, der kommt aber leise nach... Markus, nach seinem anfänglichen Missgeschick, muss jetzt nachher fahren. Der ist schnell. Jetzt Robert Westnick. Ja. Das ist Nick. Oh, oh, oh, oh da kommt der Slapper und Gas geben jetzt! Ah, okay. kurz aber Glück gehabt. Glück gehabt. Guck mal ganz leicht. Aber das ganze Feld vorbei. Alle vorbei. Christian kannst jetzt langsam absetzen. Christian konnte sich hier aus allem raushalten und fährt jetzt hier auf der sechsten Position. In Führung weiterhin Kehn vor Daniel Silva und Kelvin Sido, Mark Balzer auf P4. Gregory van Greenberge vervollständigt die Top 5. Der König hat einen kleinen Vorsprung auf den Daniel Silva, der hier unter Druck gerät, von Kelvin der im Ferrari gebrandeten Porsche. Mark Balzer ist da schon eine Sekunde weg. Er sitzt da hinten, gemeinsam mit Gregory van Greenberge. Jetzt haben wir hier mal im Bild, Markus ist eine Sekunde schneller unterwegs, wie die Jungs vor ihm, eine 139-634, wow. Und weiter hinten im Feld gab es wieder eine kleine Rangelei, das schauen wir uns gleich mal an. Aber schon sieben Sekunden nach vorne, ne? zwischen Christian Hegewald und dem, dem Rest. Oh, der ist jetzt auch weit gegangen, da echt, ja. jetzt wieder, oh oh nein, oh nein, oh. Oh, jetzt ist oh der, der auch noch. Oh, der sammelt hier. Der sammelt hier insgesamt. Da geht oh, es rund, oder? Lehnen oh. sich alle mal an. Oh. Rappig ist racing. Tommy, nach dem Wirrwarr der ersten Runden hier auf P11. Hier haben wir den Ash Knight und Andrea Paolino direkt vorm Tommy. Hinterm Tom zu Jannik Strütz schon zweieinhalb Sekunden Abstand. Hier vorne Köln bewehrt, weiterhin in Führung, 1,5 Sekunden vor Daniel Silva. Und der Kelvin sing muss sich hier mit dem Mark Balzer auseinandersetzen, der bedrohlich nahe gekommen ist. Mark Balzer von P17 gestartet, hatte keine quali fährt ja auf P4, Wahnsinn. Christian Hegewald muss jetzt nach vorne schon ein Stück abreißen lassen, sind 8,5 Sekunden zu dem Gregory. Hat Valentino Rossi überholt kommen jetzt vorbei an Andrea Paolino auf P10. Der hellblaue Schnelle ist auch abgeräumt worden hier von dem Esch-Schneid. Schneid. Das schauen wir uns doch gleich mal an. So, dann haben wir hier Sebastian Heise. Pech. Oh. <lacht> das muss man ja mal wirklich sagen. So. Der Jute Esch. Der Jute Esch verliert seinen Ersch, scheppert im, äh, Sebastian Heise dann davon. Also der Heise schiebt den gerade. Ja. Der Esch der hat ein Glück. Ach, ja, oh, boah ey. What the fuck? Sebastian Heise, ganz schön was los heute. Hier haben wir den Marc Balzer, der versucht an dem Kelvin der Sing vorbeizugehen, was ihm hier auch gelingt. Schönes Überholmanöver. Letzte Runde? Marc von ganz hinten ohne Zeit gestartet. Hier auf dem Weg nach vorn. Wahnsinn. Ein super Rennen. Wir befinden uns in Runde 5 von 15. Die ersten fünf fahren eine Sekunde schneller wie der Rest des Feldes. Hinter dem Gregory van Grinberge zu Christian Hegewald jetzt schon fast 10 Sekunden. Was ist ordentlich, ja. Tommy durch den Unfall von Sebastian Heise hier inzwischen auf P9. Direkt hinter ihm Andrea Paolino, den er vor uns überholt hat. Und der Mark kann sich jetzt schon leicht absetzen hier von dem Kellwindler. Ihr seht es ist schon eine halbe Sekunde. Ein Stück weiter hinten kämpft der Arnaud Jasin mit dem Robert Besnik um die Position 13. Dahinter dann Dimitri hier, Le Boucher und Markus Erdberg, die am Anfang so ihre Probleme hatten. Schon vier Sekunden, fast fünf Sekunden hinter dem Robert. Hinter dem Markus hier auch noch Lorenz Bartl auf P17. Und dann zu dem Daniel Rodriguez Ariza schon fünfeinhalb Sekunden Abstand, den wir ganz hinten im Bild sehen. Hier kommt er. Nach seinem Unfall in der ersten Runde muss er dem Feld hinterherfahren. Und ganz hinten hier auf P19 Sven Hiller der letzte, der noch fährt. Ah, jetzt haben sie sich alle erstmal eingeklickt. Und da ist der Mark Balzer auch schon dran am Daniel Silva. Mit Sicherheit heute der schnellste Mann im Feld. Wahnsinn. Wird gleich vorbeigehen, schätze ich mal. Ah, der Andrea Paolino, der kommt wieder ein bisschen nah. 0,6 Sekunden, er war eben noch auf 0,5. Ah. Von bewährt es immer noch 1,7 Sekunden vor dem daniel Seht hier, aber der Markt, der macht hier richtig Druck, der will unbedingt vorbei, um den Anschluss nicht zu verlieren. Spitzgerät, die erwischt doch nicht so gut, heißt ist jetzt noch wieder auf eine Sekunde. Und es gab wieder einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns gleich mal an. Gries, Moj, die. Oh, <lacht> Ja, nur in Insi. Oh, oh, nee, doch nee. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, ah, ja. ja, ja, ja. Eieiei. Der nee, verschätzt sich nee. immer ein bisschen. Der fährt immer oh, zu weit raus. Oh, oh, oh. Ja, also das ist ein ziemlich heftiger Unfall. Oh. Einiges los heute. Hier haben wir mal den Christian Hegewald im Bild. Fährt hier ein super Rennen. Auf P6 natürlich nach vorne schon fast 10 Sekunden. Aber nach hinten zu Christo Chinmai auch eine halbe Sekunde Abstand. Fährt ungefähr eine Sekunde langsamer wie der Rest des Feldes vorne. Tommy hier, P9, super dabei. Mark Balzer inzwischen, P2. Oh, da ist eh noch abgeflogen. Wer? Ja. Ey, das ist aber ein Dings gewesen, glaube ich. Eingang, Start und Ziel gerade, das gucken wir uns dann gleich mal an. Ein Dings? Was ist ein Dings? Nee, der Daniel Silva. <lacht> aber kann weiterfahren. Okay. Der ehemals Zweitplatzierte. Daniel Silva, 15, Runde Nummer 6. Ja, das war schade. Leitet ja. hier einen schönen Drift ein? I Like. Der dritte, das war der Zweitplatzierte. Jawohl. Zu dem Zeitpunkt. I shagged it! I shagged it rotten, baby! Ja, ja, ja. Damit der Daniel Silva von P2 auf P5 zurückgefallen. Schade, bisher ein super Rennen. Hat aber immer noch beruhigende zwei Sekunden Vorsprung auf den Christian Hegewald, den wir am Horizont da kommen sehen. Hier haben wir ein Bild, der sich mit Christo Chinmai auseinandersetzen muss, direkt hinter ihm. Hier haben wir mal Michel Daldoso im Bild, im Monster Porsche, der sich hier mit dem Robert Wesnik auseinandersetzen muss, der jetzt den Arnaut Wersinn hinter ihm überholt hat. Markus Ehrenberg vorne schon konnte sich absetzen, 5,5 Sekunden vor dem Jungs. Tommy hier auf P9, an dem Ash Knight dran. Andrea Paolino und Yannick Stritt schon mit leichtem Sicherheitsabstand. Aber auch vor dem Ash zu Christo Chinmai und Christian Hegewald schon eine Lücke von 2,5 Sekunden. Ein Schönes Rennen hier von den Jungs und eine tolle Lackierung hier der Andrea Paolino. Wie ich schon Rossi-Fan. Wir gehen jetzt gleich in die achte Runde. Ja, der macht aber keine Fehler da vorne. Der Spotter sagt, ich soll warten, bis der einen Fehler macht. Ich habe ja gesagt, du sollst du mal deinen Kursstuhl auswechseln. <lacht> Tommy versucht den Ash hier ein bisschen unter Druck zu setzen. Der, der dich immer beschimpft, der war besser. Versucht ihn nervös zu machen, was aber noch nicht so richtig funktioniert. Und auch hinten der Yannick Stritt, der versucht hier an dem Andrea Paolino vorbeizugehen. Andrea lässt sich hier nicht ins Boxhorn jagen. Oh, 8 von 15 Runden. Yannick auch einmal von ganz ja. hinten aus der Box gestartet, ohne Zeit. Bewegt sich hier auf Position okay. 11. Andrea will, dass einer vorbeifährt da. Ja. Der Yannick Stritt ist jetzt auch vorbeigegangen. Er ist jetzt vorbei am Andrea Paolino, damit der in Ruhe fahren kann, hier der Rossi-Fan. Uh! Andrea Paolino mag es eher gemütlich, lässt hier den Yannick ziehen, während der Tommy versucht hier den Ash weiter unter Druck zu setzen, der sich immer noch wacker und eisern wehrt. Der Yannick hat schon ordentlich bedankt. Und da der Tommy mit dem Ash hier kämpft, kann der Yannick auch zügig aufholen. <lacht> zero contact. Boah, der, wird, der kommt aber schnell nahe, nahe da, der Hintermann. Das gleiche wird sich hier vorne gehörenbewerbsdenken. Denn der Marc Balzer, ihr seht es hier, der kommt hier mit sieben Meilenstiefeln angerannt. Wie gesagt, von ganz hinten ohne Zeit gestartet. Hier Gregory van Greenberge muss jetzt auch abreißen lassen. Daniel Silva inzwischen ein einsames Rennen. Auch Christian Hegewald konnte sich jetzt erst einmal ein bisschen freischwimmen vom Christo Chinmay. Der allerdings immer noch in Reichweite ist. Wir sehen es hier. Christian spult hier seine Runden fehlerfrei ab. Ein super Rennen. Aber auch der Christo, der lässt hier nicht locker. Der Abstand nach hinten zu Ash Knight bleibt stabil bei 2,5 Sekunden. <lacht> der Ash konnte den Tommy jetzt erstmal ein kleines bisschen distanzieren. Der Tommy muss sich jetzt allerdings ja auch hier mit dem Yannick stritt auseinandersetzen. Ein wunderschöner Dreikampf. Jetzt versucht der Yannick ja auch noch anzugreifen. Aber er setzt nochmal zurück. Da, dafür vertut sich hier der Ash in der und Tommy kann vorbeigehen. Hey. Yannick versucht es auch. Allerdings will der Ash den Platz nicht kampflos hergeben. Versucht hier zu verteidigen. Schauen wir mal. Oha. Aufpassen da hinten. Ich muss weit gehen und der Yannick schlüpft durch. Tolle Kämpfe hier. Aber jetzt der Yannick wieder ganz dicht dran am Tommy. Während der Andrea Paolino in der blauen 46 hier schon abreißen lassen muss. Jetzt zwei Sekunden weg. Ich vermute, den Yannick werde ich nicht halten können. Ich glaube, das ist fix. Ey. Yannick, letzte ja. Runde auch 0,7 Sekunden schneller gefahren als der Tommy. Er drückt gewaltig, während der Ash jetzt so schon gleich abge abgefallen ist. Das sehen wir auch deutlich im Bild, 0,7 Sekunden der Abstand. Der ist vorher eine 40er Zeit gefahren, der Yannick drückt. Vorm Tommy der Abstand zu Christo Chinma jetzt auf drei Sekunden angewachsen. Er wird wohl einer der, der Opfer von, von den ersten Runden sein. Oh! Hohohohoho. <lacht> wird wäre der Yannick dem Tom fast noch hinten reingesemmelt. Wir gehen jetzt in die 10. von 15 Runden. Jetzt hat er Tisch. Und da greift der Yannick auch an, hat eine viel höhere Pace drauf, geht innen vorbei, super gemacht. Uiuiui, ui, ui. ja, jetzt wäre hinter dir aber der Esch. Doch fliegen, fast fliegen gegangen. Und da ist der Esch auch schon wieder dran und am Tommy vorbei. Der Zweikampf beginnt erneut, während sich der Yannick Stritt jetzt schon leicht absetzen kann. Oh ja, Esch, aber wild unterwegs. Es kämen die Reifen aber komm. langsam nach, hä? Jetzt gehört der Esch wieder, das gibt's doch gar nicht. Ja, Aber geiles Rennen, also... Muss man schon sagen, hat er gut gemacht. Ja, konsequent reingedrückt. Und durch das ganze Gerangel hier vorne konnte auch der Andrea Paolino wieder aufholen. Schaut sich das jetzt hier aus der Logenposition an. Ein wunderschöner Vierkampf. Die Position 8 bis 11. Sehr gut, sehr gut. Noch. Und während wir uns hier mit den Kämpfen rund um Tommy beschäftigt haben, ist ganz vorne hier der Mark Balzer inzwischen in Führung gegangen und ja. hat den Köln bewers auf P2 verwiesen. Hinten dran noch der Kelvin der sing -Sidu. Ja, den Führungswechsel verpasst hier. Mark Balzer jetzt in Führung vor Köln bewers oh. <lacht> oh, Der Kollege vorhin hatte aber auch schon. Es gab wieder einen kleinen Zwischenfall. Gucken wir uns gleich an. Watch your tires, äh Daldossoi. Er bremst. Ja. Verliert sein Kfz hier und dreht sich ein. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> er lässt aber nicht nach. Und Tommy versucht wieder am Esch vorbeizugehen. Muss aber nochmal zurückstecken. Geiles Duell. Inzwischen hat der Yannik vor den Jungs die Segel gesetzt. Sehr gut. Aber dadurch ist der Paulino auch dran, ne? Ja, ja, ist nicht so schlimm. Alles gut. Andrea Paolino wieder direkt dran. Macht doch voll Bock Rad. Ja, das glaube ich. Marc Balzer hier vorne, unser Leader, kann sich jetzt so langsam von dem Kölnbewerb absetzen. Kelvin Sing-Situ auch noch Boah. direkt hinten dran. Spitzkehrer und jetzt versucht der Tommy am Esch vorbeizugehen. Der Esch, der lässt hier aber nicht nach. Ein knallharter Gegner. Seite an Seite. Mal gucken, ob er jetzt weit geht. <lacht> Wäre ich da nicht vom Gas gegangen, wenn wir zusammengekracht. Äh? Ein super Duell. Andrea guckt sich das alles an. Ja, Max Verstappen hätte es ohne anders gemacht. Was? Max Verstappen hätte er auch Ja. Das ist halt so ein Rennsport. Ja, da musst, das, das, da, das, das das musst halt. du abwägen, lässt du es jetzt krachen oder gibst du nach? Ja, ich, ich lass lieber nach. Ich hab lieber ein schönes Rennen. Und wieder ein kleiner Zwischenfall. Ja. Komm, guck mal, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Michel Daldoso zum Zweiten. Ups. <lacht> da ist irgendwas ach, mit dem Fahrer gestellt. oder mit dem Auto in den Ordnung. Ach, Scheiße. Echt wieder mit einem kleinen Vorsprung. Aber das ist ein geiler Fein. Wir gehen jetzt gleich in Runde 12. Der Andre Andrea Paolino, der guckt sich das alles im, im ja, ja. Großformat an. In der Zwischenzeit gab es noch einmal einen kleinen Zwischenfall. Den schauen wir uns auch gleich mal an. Er hat jetzt bestimmt das ein oder andere mal gehofft, dass ich euch doch mal die Fähre kommt. Und nochmal Michel Daldoso. Ein bisschen zu schnell. Ah, ja, ja. nicht schlecht, ey. Schöner trifft und plötzlich ploppt er weg und ist verschwunden. Michel hat heute so seine Probleme. Ja, Mr. Knight. Während hier der Kelvin der Sing-Situ unermüdlich versucht anzugreifen und den... Bewehrs unter Druck zu setzen, der sich hier aber wunderschön wehrt. Inzwischen laufen die beiden auf Lorenz Bartel auf, der jetzt hier schön Platz macht. Ein tolles Duell, eng, fair und sauber. Aber Christian fährt hier auch ein tolles Rennen, mit Christian Hegewald. Ja. lässt sich hier nichts zu schulden, kommt sechster Platz, fährt 1,40er Runden. Super. Christian hat auch einen eigenen Twitch-Kanal. Ja, Wer da mal vorbeischauen möchte, haben wir oben eingeblendet. Der Silbernagel hier eine 42,8. Ja, ich habe aber hier auch zu kämpfen mit dem Kollegen vor mir. Ich will den ja nicht abschießen hier. Das Duell zwischen Tom und Ash geht weiter, während vorne der Yannick sich immer mehr absetzen kann. Jetzt schon viereinhalb Sekunden. Der Markus Erdberg hat sich bis auf P14 schon wieder zurückgekämpft. Nach seinem Ausrutscher in der ersten Runde Kerl. fährt der Markus hier ein super Rennen. Boah, die war schlecht die Kurve. Boah, hat jetzt aber echt ein paar Meter gut gemacht da vorne. Der Mark Balzer ist gerade in der 1:39,4 gefahren. Kelwinder die ganze Zeit die dran, setzt hier den Kön unter Druck. Tommy, wir brauchen eine 1.39.4. Hahaha. <lacht> eine 1.39.4 bitte. Da muss, Da musst du sagen, geht seinen Gang, Chef. Kommt Heilig sofort. Heiliges DRS. <lacht> Heiliges DRS. Oh, jetzt greift der Kel Kelwinter, sing sie du an. Gegen Kohn, bewörs und geht vorbei. Herpin. Neu auf dem zweiten Platz, der ehemalige Polesitter, Kelvin der Sing-Sidu. Das hört sich an wie so eine, so eine Shisha-Bar. Das ist eine Shisha-Bar. Wahrscheinlich hat er gute direkt neben sich stehen. Allerdings ist Mark Balzer inzwischen auf und davon. Schon 4,1 Sekunden Abstand nach vorne. Ja, euer euer Feind ein bisschen eingeschlafen. Tommy hängt immer noch hinter dem Esch hier fest. Jetzt seid ihr hm, ein, ein bisschen am rumrutschen, ne? Ja, ja Noch dreieinhalb Minuten. Christian läuft jetzt auf den überrundeten Daniel Rodriguez auf. Ja, der jetzt kommt ist, ein bisschen Hash, ah, Oh, Christian. Und da fliegt der Daniel auch ab. Was hat der? Also, überrundet, da halten auf und der Gegner kann überholen. Man hat jetzt seinen, seinen sechsten Platz an den Christo Chinmai verloren, weil der Typ, der gerade abgeflogen ist, da ihn behindert hat. Achso, hier war, glaube ich, die Situation mit dem Überrundeten. Ja, Daniel ja genau, das, Kurs, war das. das war Ariza. das. Das war das. Der hält hier den Christian auf und sein Gegner kann überholen. Ja, und dann fliegt er auch ab und unverschuldet. Bom, um, um. It's the biggest piece of dog shit. Jetzt hat er da echt erstmal seinen Scheinwischer angeschmissen, kurz. Dem geht's mal so wie dir, der kommt immer auf den Knopf, denke ich mal. Nee, der geht automatisch an, der Scheinwischer. Automatisch? Ja. Weil? Wieso? Warum? Ja, weil das kann. Also von Langeweile kann heute nicht die Rede sein. Mark Balzer hier oh, ein Superrennen von ganz hinten gestartet <lacht> und der Kelvin auf P2. Komm da nicht dran an den Schneid. Ja. Der hat dir ja deinen Schneid abgekauft. Ja. Ich sag mal, wer oh, aufgibt, hat ich. schon oh. verloren. Dran bleiben, Tommy, dran bleiben. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns gleich mal angucken. Hat ich weiß gekocht hat gesagt, so nicht, mein Freund. Genau, der Sinn, Eingang, Start und Ziel. Oh, ein bisschen zu schnell. Ja. Wo stellt er das denn hin? Ja, ja, ja. ja da kann Aber er auch gleich auch die da reinfahren. Ja, Jawohl. <lacht> Aber der ja, Polino, der jetzt schon langsam wieder, Markus Ehrenberg, mittlerweile 13. Kämpft sich mühsam durch das Rennen von hinten nach vorne. Tolle Einstellung. Während dem Tommy so langsam die Zeit ausgeht, wir sind in der 14. von 15 Runden. Tommy und Ash, oh. Epic-Story. Ja, ich schätze mal, vorletzte Runde, oder? Hey, ich habe jetzt White Flag. White Flag? Weiße Fahne, ja, ja. Mark Balzer, Vorsprung vor Cal Winter Sing-Sidu. Eindeutig der Fahrer des Rennens. Der jetzt auch einen kleinen Vorsprung auf den Köhn-Bewers rausgefahren hat. Dahinter haben wir dann Gregory van Gogh. Gehen, Berge. Oh, hier, Schrecksekunde für den Kohn. Wo haben wir ihn? Hier? Uiuiui, ui, ui, jetzt hätte der kohn Kö fast noch seinen dritten Platz hier weggefeuert. Und sich um seinen verdienten Lohn gebracht. Zum Glück noch mal gut gegangen. Ah, der Christian hat seinen sechsten Platz wieder. Ach, sehr schön. Ah, jetzt wird er wieder überholt hier. Oh, die kämpfen die hier. Uiuiui, ui, jetzt fliegt er ab hier. Der. Ach, der, der, der platzierte ist abgeflogen. Wünscht mir niemanden Christo, Chienmai. Genau, also wir haben hier den Christo. Direkt dahinter den, den Christian. Ah, guck mal da, siehst du? War oh, schön, schön, schön. Und dann. Ah, dann hat er. Ah! was, Pech. Oh, was ein Pech. Was ein Pech. Die letzten paar Meter für Mark Balzer. Wow, ein super Rennen hier. Mark Balzer, der Sieger des heutigen Rennens. Herzlichen Glückwunsch. Chapeau, Hut ab. Da ist die Zielflagge. Auf P2, der ehemalige Pollshitter. Kel Winter Sie du und Köhn bewehrst, rettet seinen dritten Platz über die Ziellinie. Ein Top-Rennen gefahren, die Jungs hier, Wahnsinn. Aber auch Gregory van Greenberge fehlerfrei und top unterwegs gewesen heute. Christian Hegewald kommt hier als Sechster um die Kurve gebraust. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Dahinter Yannick Strüth, noch mal nah dran gekommen. Und der Tommy. Ich tatsächlich den Edge noch geholt. <lacht> Wow, wow, Gratulation, ein Top-Rennen, das war super, wow. Wow, Ash, that was intense, thank you, that was a very nice race, really, dude, really. Mal wieder ein mega spannendes Rennen, Leute, das war echt super. Christian scheint so gefallen zu haben. Auf jeden Fall, boah, da war das, das krass. Das war schon geil, also muss man sagen. Der Ash, der hat einen kleinen Fehler gemacht, äh. Aber hat ein tolles Rennen geliefert, also das war mal super. Auf jeden Fall, das, das, war, das war, war ganz ziemlich super. geil. Ja. Tolle Duelle heute und einen Sieger, der seinen Sieg mehr als verdient hat heute. Schade, dass ich so viele am Anfang selbst aus dem Rennen genommen habe. Aber auch so der, der Valentino Rossi, der ist auch super gefahren, ja. der hat, Also das hat doch, der hat doch bestimmt Spaß gehabt, ne? Der hat doch ja. Popcorn draußen gehabt und Cola, ne? Hat er doch auch gerade gesagt zu euch. Das hast du dir verstanden, oder? Ja, weiß ich nicht, ich habe da was gehört, aber... Der hat sich gerade bedankt und hat gesagt, cool. Aber auch der Markus Ehrenberg hat versucht, das Beste draus also zu machen. Also das war schon ein super Rennen. P12 am Ende. Er freut mich von Christian, dass er den Platz zurückbekommen hat. Der hat ja dann mit seinem Hintermann gekämpft und sein Hintermann hat leider das Auto weggeworfen. Hm. Beim Überholversuch. Ja. In der Herbhin. Ja, war sehr cool auf jeden Fall. Also das war mal ein starkes Rennen. Er kommt ja aus Aachen. Hm? Weil ja, hey, auf sein Auto steht ich glaube schon. Ja, ja, ja ich glaube, der ist. Äh, ah. Archen, ja. ja, können wir den ja auch zu unserem Klassentreffen einladen. <lacht> können wir die ganzen Jungs mal Hallo sagen. <lacht> Unser Teamtreffen dieses Jahr wahrscheinlich wieder beim 24-Stunden-Rennen oh. am Nürburgring. Tommy, toll gemacht? Ja, ja. Zehnter Platz oder neunter Platz? Es neunter. Ist egal, wo du fährst, Ey, wenn du, sobald du. Weil du coole Leute um dich rum hast, äh, da ist das doch egal, auf welchem Platz du fährst. Ne? Das war so ein cooles Rennen. Ich muss mal gucken, ob der noch da ist. Ah. Und da nähern wir uns auch schon wieder dem Ende der heutigen Sendung. Den war auf jeden Fall geil. Ja, dann bleibt uns so noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. War mal wieder ein mega spannendes Rennen. Tommy hat super performt. War ein toller Tag heute. Vielen, vielen Dank. <lacht> und ja. dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin macht's alle gut und bleibt auf. gesund. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu führen. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.